In diesem kurzen Video will ich euch weisen, wie ihr auf dem iPad oder auf dem iPhone können den Bildschirm abholen So wie dieses Video gerade erzeugt Eigentlich braucht ihr nur auf einem iPad oder iPhone von oben rechts ein bisschen zu scrollen, damit ihr ein Menü kriegt. Von oben rechts diagonal Richtung mit dem Empfang erzeugen, da kriegt er dieses Menü und ihr seht, rechts als ein weißer mit einem roten Punkt dran. Das wird ich gerade im Moment abholen wenn du dir direkt bei ihr probiert, ist das diesen Feature höchstwahrscheinlich nicht angestellt. Den muss man also als erstes mal Dann gehen wir zurück und dann den Hauptmenü vom iPad oder iPhone am Beginn an die Settings. Settings, dass die App, die hier Menge Bildschirm an der ersten Reihe an der Mitte steht. Bei den Settings könnt ihr eher ein iPad oder iPhone konfigurieren. Darstellung muss er am Control Center machen. Einstellungen aus Ausstellung also auf Englisch, wenn ein Deutsch oder Französisch wird ist natürlich ein bisschen ähnlich. Customize Controls. Genau hier kann ich erstellen, wer ein apps an dem Menü angewiesen gehen. An der Gesicht bei mir aus der Screen Recording aus dem Ofen an der Luft bei ihr schwert den hier sehen. Ich kann also hier auch im Raushöhlen, da da, dass bei mir hier an der drittlächsten Position an der Luft, wo ein Mensch weiß, bei ihr steht. Die können also hier das Screen Recording herabhöhlen. Ihr könnt auch hier Stopwatch oder ana QR-Code-Reader, alles die Apps haben, an dem Menü aufholen. Mehr als ich nicht. Und da könnt ihr schon rausgehen, aber und wenn ihr die Diagonal von den rechts und mit. sitzt, voilà, dann müsst ihr diesen Punkt dabei sein. Und bei mir gibt es auch ein paar andere Apps, die ich schon dahinter gezogen habe. Wenn ihr auf den roten Punkt klickt, das könnt ihr leider nicht machen, weil sonst stoppt mein Videoaufnahme Im Am Prinzip startet dann den Countdown, die hat dann 3 Sekunden Zeit und ab dann wird wenn der den Punkt bis zu gedreckt hat da dann nehmt ihr stand die Frau, wie könnt den Ton abhält. Die hält also auf den Punkt, der, der rot liegt, muss dann am Empfänger bis zu gedreckt angedreht und da klappt ihr größeren Menü ob An dem Menü kann der innen auch den Mikro ausschalten, und dann ist es so wie bei mir, an dieser Qualität eben, wo den Ton abgeholt wird für die Ambiance für von der Ambience von Von der Fertigkeit braucht ihr nur drei wenn rechts. Du wo die Batterie, respektive wi Wifi-Status, zugewiesen wird. Und rechts sieht er den roten kleinen Banner, das weiss, dass man Moment gerade abgeholt Du brauchst nur drauf klicken und schon äh, stoppt er ein Video und er geht automatisch bei fort hin kopiert. Viel Spaß!